Ja, hallo Lieben, ist Christian Schemaier, Partner, Beziehungsgut, und so weiter und so fort. Ähm, nächstes Jahr im Januar gehen die neuen Glückskurse und so weiter los. Wollte ich nochmal andeuten, guckt doch mal bei Instagram vorbei, da machen wir gerade einen Adventskalender. Ja, und heute haben wir, glaube ich, eine wichtige Frage. gehöre ich als Bindungsängstlerin irgendwie zum schlechteren Datingpool? Äh, kann ich selbst verstehen. Die Frage, ähm, ja, schauen wir doch mal rein. Hallo Christian, ich habe kürzlich an deiner Kurse gebucht, ähm, die Datingkurse und lese zurzeit Zeit dein Buch, der Liebesgurt. Ich mache mich auf den Weg, immer mehr wieder Mut, eine Wendung in mein Nicht-Beziehungsleben zu bekommen. Ich weiß, dass ich beziehungsängstig bin und bin entschlossen, mich dem zu stellen. Ich bin reflektiert, offen und bekomme von meinem Umfeld durchaus die Rückmeldung, dass ich warmherzig bin. Nun höre und lese ich von dir und auch in den Podcasts von Steffi Stahl, dass ich zu der... Kategorie Menschen gehöre, von dem er besser die Finger lässt. Äh, das fühlt sich sehr schmerzlich an und verunsichert mich stark. Ähm, ja, also alles ist relativ. Also je tiefer man eintaucht in die Materie, umso mehr wird alles äh, relativ. Und es sind die Wahlen, die wir treffen und die Wahlen, die auch ein äh, Mensch trifft, der, der dich jetzt datet, die sind eine Reflexion von unserem Inneren so, ne, also Verlustängstler finden gern Bindungsängstler, Bindungsängstler finden gern Verlustängstler und arbeiten sich dann aneinander ab und ähm, ja, und ist immer die Frage, was wie ist das Match, wenn du jetzt jemanden datest, der auch vorsichtig ist oder der auch nicht so eine intensive Beziehung möchte, kann es ja durchaus passen und man darf, glaube ich, bindungsängstlich nicht verwechseln mit manipulativ, also klar, es gibt viele Manipulative Menschen, die sind noch umdrehen bindungsängstlich, aber nicht alle Bindungsängste sind manipulativ. Das habe ich ja in meinem Modul 4. Drösel ich das nochmal auf. Da gibt es so drei Typen. Müssen wir jetzt nicht alles wieder runterbeten hier. Co-Abhängigkeit ähm, und Bindungsangst. Äh, könntest du auch mal reingucken. Auf jeden Fall, also wenn du sagst, ja, ich hab, bin eher äh, jemand, der braucht nicht so viel Nähe, möchte aber trotzdem eine Beziehung haben und ich habe die und die Themen und das und das geht in mir vor, dann kann es ja nicht toxisch werden, Da kann der andere sich darauf einstellen oder kann es lassen. Also es wird ja immer nur problematisch, wenn man äh, so tut, als wenn man äh, hier... Rosamunde Pücher führen will und Lovebombing, Fast-Forwarding, Future-Faking und die ganzen Sachen. Und äh, dann edge a ach ich bin eigentlich total bindungsängstlich und äh, ich habe deine Nummer schon gelöscht und das war schon wieder nach äh, drei Wochen. Das, das ist ja ein bisschen ethisch problematisch, sag ich mal, aber wenn wir klar formulieren, wo wir gerade stehen und den anderen da abholen und uns da auf den Weg machen, da jemand zu finden, der gut zu uns passt. Äh, da es jetzt nicht eine Gruppe, die irgendwie besser oder schlechter ist als die andere, also, ne? also klar, das Problem, denke, das kommt daher, weil halt meistens Leute, die so im Pluspol-Modus sind, sich Hilfe holen und für die ist natürlich jemand, der jetzt sehr Minuspol, unterwegs ist, ist unter Umständen nicht das Richtige. Aber äh, ganz ehrlich haben ja, also ich würde mittlerweile sagen, dass eigentlich, also zumindest auf meinem Kanal die meisten irgendwo Bindungsangst haben die einen haben halt aktive Bindungsangst wie du vielleicht und die anderen haben irgendwo eine passive Bindungsangst das merkt man ja immer dass sobald, äh, klar, dann bist du vielleicht zum Pluspol und da ist immer was weiß ich, was alles für Menschen vielleicht Menschen wie dich wo es einfach nur nicht gepasst hat und vielleicht irgendwie Menschen wo es manipulativ war und, und dann kriegst du endlich jemand Nettes und dann stellst du auf einmal fest ach du Scheiß, jetzt kriege ich ja Bindungsangst das ist mir alles viel zu nah hier Insofern äh, würde ich mir da äh, überhaupt keine Gedanken drüber machen, äh, guck nicht nach links, guck nicht nach rechts, also du guckst auf dich, versuchst, äh, also du kannst natürlich empathisch nach links und rechts gucken, aber du guckst auf dich, du arbeitest äh, da, wo du daran arbeiten möchtest, äh, vielleicht möchtest du auch gar nicht so intensive Beziehungen führen, du versuchst das möglichst äh, offen und ehrlich zu kommunizieren und dann kann der andere mitmachen was er will und dann ist doch alles gut. Mehr, mehr kann man von keinem verlangen, ne? also lass dich da nicht verunsichern, äh, geh weiter den Weg. und ähm, ich, Also in meinem Programm sind drei Kurse für Bindungsängstler nicht umsonst, weil es eigentlich fast die meisten betrifft. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, mach die fucking Kurse.